Und ich freue mich gleich zu Anfang ähm, mit Roland Olbricht, einen ähm, sehr bekannt, einen in der OSM-Community sehr bekannten ähm, äh, äh, Menschen vorzustellen. Der hat nämlich die, äh, ist der Vater der, der Overpass-API und er erzählt uns heute etwas über, ähm, spricht heute über neues Datenmodell oder mehr Schaltflächen auf, auf osm.org und ähm, er wird dort über die Arbeit der im Herbst äh, 2021 äh, neu gegründeten Engineering Working Group der OpenStreetMap Foundation ähm, reden. Äh, the floor is yours. Willkommen zu meiner Vorstellung der neuen Engineering Working Group, getarnt als Vortrag unter dem Titel Neues Datenmodell oder mehr Schaltflächen auf osm.org. Die Engineering Working Group ist eine Arbeitsgruppe der OSM Foundation, weswegen ich kurz erklären will, was die OSM Foundation ist. Die OpenStreetMap Foundation ist die Eigentümerin der Server und der Daten, denn irgendwem müssen die OpenStreetMap Daten formal gehören, damit nicht äh, nahezu beliebige Leute die Daten beanspruchen können. Die OpenStreetMap Foundation wiederum gehört ihren Mitgliedern vorwiegend den aktiven Mappern. Sie ist aus äh, historischen praktischen Gründen im Gründungsland von OpenStreetMap in Großbritannien angesiedelt. Wie vereint nun die OpenStreetMap Foundation die Interessen von so verschiedenen Gruppen wie den Draußenmappern, den Armchair-Mappern, Entwicklungshelfern, detailverliebten Indoor-Mappern wie mir, Software- und Kartenstilentwicklern, den Autoren von Handy-Apps, Datennutzern, Behörden, Hilfsorganisationen und vielen weiteren? Im Grunde genommen gar nicht, denn das wäre gar nicht möglich, sondern stattdessen hält sie sich aus diesen Dingen so weit wie möglich heraus. Sie ist nämlich nicht Eigentümer von ganz vielen Dingen, die wichtig sind im OSM-Ökosystem, wie zum Beispiel JOSM, ID, Level 0, Vespucci, zahlreiche anderer Software, aber ihr gehören auch keine Luftbilder, nicht die Wochennotiz als zentrales Medium, Sie besitzt keine Local Chapter und auch Gruppen wie Hot würden nicht zu, äh, stehen nicht unter direkter Kontrolle der OpenStreetMap Foundation. Das hat den Riesenvorteil, dass die OpenStreetMap Foundation für all diese Aufgaben keine Mitarbeiter braucht, was wiederum den Vorteil hat, man muss nicht, wenn solche Aufgaben strukturell wegfallen würden, äh, den Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz verschaffen oder sie müssten, ihre, würden ihren Arbeitsplatz verteidigen, indem sie äh, nutzlose Strukturen erhalten. Eine Fallstudie. Es gab in, vorher einen Editor, Potlet, hieß er, ja, für OpenStreetMap-Daten. Das ist einer der ältesten Editoren gewesen. Er basierte allerdings auf einer eigentümlichen äh, Programmiersprache aus der Frühzeit des Webs, Flash genannt. Das existierte, weil äh, die Hersteller von Flash sehr schnell darin waren, sich auf den verschiedensten Browsern zu verbreiten. Und äh, Flash ist äh, in allgemein Ungnade gefallen, weil es äh, zahlreiche Sicherheitslücken aufgewiesen hat. Und äh, wenn nun die OpenStreetMap Foundation einen Experten für ähm, Flash beschäftigt hätte, wäre es schwierig gewesen, den Abschied von Flash zu finden. Und in ähnlicher Weise mit äh, anderen Technologien wäre man nicht geschafft, von den Technologien loszukommen. Da nun die OpenStreetMap Foundation keinen entsprechenden Mitarbeiter hatte, konnte man in Ruhe abwarten und zusehen, wie außerhalb der OpenStreetMap Foundation der ID Editor zur Alltagsreife gekommen ist und konnte dann ohne große Komplikationen einfach den Haupteditor oder einfach sogar so die Empfehlung des Editors von Potlatch auf ID umschalten. Wer Potlatch gerne weiter benutzen wollte, konnte Potlatch weiter benutzen noch für einige Zeit. Wer ID schon benutzen wollte, auch vor der offiziellen Freischaltung, konnte schon vorher damit experimentieren. Und der OpenStreetMap Foundation hat es halt wenig Weh getan, weil ähm, man musste organisatorisch nichts stemmen, sondern im Grunde genommen nur ein paar Web-Einstellungen ändern. Das wäre mit Mitarbeitern viel schwieriger geworden. Fall, die anderen beiden Fallstudien liegen genau andersherum, weswegen ich sie A und B getauft habe. Die Mailingliste wird tatsächlich von der OpenStreetMap Foundation betrieben, einfach damit es noch einen neben den Kommunikationskanälen, einfach auch einen Kommunikationskanal gibt, der sozusagen offiziell von der OpenStreetMap Foundation ist. Und da gibt es nun schon seit Jahren Begehrlichkeiten von einigen Kulturkreisen, dort ihre kulturellen Normen durchzusetzen, auch wenn sie für den Rest der Welt weitestgehend unverständlich sind. Und äh, das ist ein Thema, was seit Jahren Nerven und Aufmerksamkeit in der OpenStreetMap Foundation kostet, ohne dass deswegen auch nur eine einzige Mail sich ihrem Inhalt nach geändert hätte. Und das zweite Beispiel für, wie ähm, die Kontrolle oder Besitz, in dem Fall aber die scheinbare Kontrolle, auf einmal Begehrlichkeiten anzieht, ist, ähm, dass von einer anderen Gruppe nachhaltig der Wunsch geäußert würde, ob die OpenStreetMap Foundation nicht aktiv anfangen könnte, im Tagging herumzumanagen. Wollen wir auf keinen Fall. Und auch da würden die, gäbe es schnell das Risiko, dass, die, wenn man diesen Begehrlichkeiten nachgibt, dass man sich ein schwerfälliges Gremium halten müsste, im schlimmsten Fall bezahlt, dass äh, dann anschließend alle Sonderfälle, wie sie in der realen Welt auftreten, aggressiv bekämpft, weil es ihre eigene Position gefährden würde. Das Problem haben wir nicht, denn wir haben keine Mitarbeiter dafür. Stattdessen taggt jeder so, wie er will. Und die Kompetenteren unter den Datennutzern kommen da problemlos mit zurecht. Und für die anderen ist es ein freundlicher Hinweis, dass sie vielleicht auch einfach mit der Aufgabe überfordert sind. Die OpenStreetMap Foundation besteht aus dem Vorstand, im englischen OSM Board, das sind sieben gewählte Ehrenamtliche, die werden direkt von den, wie erwähnt, äh, aktiven Mappern, das heißt den Mitgliedern der OSM Foundation, gewählt. Und äh, es gibt darüber hinaus die Working Groups, in denen die eigentliche Arbeit gemacht wird, die wiederum möglichst unabhängig vom Vorstand sind und auf keinen Fall vom Vorstand kontrolliert werden sollen. Dazu gehört als äh, Prominenteste die Data Working Group, deren Aufgabe ist es, Konflikte rund um die Inhalte der Datenbank zu klären. Also zum Beispiel Vandalismus zu bekämpfen oder ähm, auch bei Streitigkeiten eine Einschätzung abzugeben. Es gibt die Operations Working Group, die sich darum kümmert, dass tatsächlich auch die Server, auf denen sich die Datenbank befindet, funktionieren. Es gibt die Membership Working Group, die sich darum kümmert, dass tatsächlich auch die äh, Member der, Mitglieder der OSM Foundation alles reguläre Member sind, die entweder ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben oder aktive Mapper sind oder andere Leistungen erbracht haben, die Äquivalenz in den aktiven Mappern anerkannt werden. Es gibt die äh, Communications Working Group, die die Pressemitteilungen schreibt. Es gäbe noch weitere Working Groups, die weniger aktiv sind, die ich hier aber nicht erwähnen möchte. Und schlussendlich gibt es die Engineering Working Group, die hier zum Schluss steht, denn wir wollen gleich noch über sie sprechen. Ihre Aufgabe ist es traditionellerweise gewesen, die Entwicklung von OSM-bezogener Software zu koordinieren. Und äh, die neue Engineering Working Group hat mehr Aufgaben bekommen, aber dazu kommen wir gleich. Und um die Server tatsächlich in Betrieb zu halten, gibt es für die OpenStreetMap Foundation ein jährliches Budget von etwa rund 100.000 Euro pro Jahr. Es gibt demnächst jetzt einen ersten Mitarbeiter. Hintergrund dazu ist, dass die Operations Working Group ausdrücklich wollte, dass sie sich ihre Arbeit so weit professionalisiert, dass jemand hauptsächlich zuständig ist für die ähm, Wartung und Pflege der Server. Und ähm, wir haben aktuell zwei Quasi-Mitarbeiter, das ist einmal unsere Buchhalterin oh, mit einem relativ geringen Betrag, aber ohne professionelle Buchhaltung wären die Beträge, auch die, auch die kleinen Beträge der OpenStreetMap Foundation nicht mehr sinnvoll zu managen. Und ähm, unsere ähm, zentrale Verwaltungskraft, Lucia, äh, ohne die mittlerweile die Arbeit des Boards auch ehrlicherweise nicht mehr funktionieren würde. Gut, wie funktionieren nun die Finanzen der OpenStreetMap Foundation? Es gibt freundlicherweise jedes Jahr einen Report des äh, Schatzmeisters. Und um etwa die Dinge ins Verhältnis zu rücken, wir haben 20.000 Euro etwa jährliche Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen natürlicher Personen und rund 80.000 Euro aus den Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen von Firmen. Ja, wir haben dadurch kein äh, Stimmrecht. Aber halt so ein bisschen ähm, Sponsoring-Werbe-ähnliche Maßnahmen. Ihr Logo darf halt auf unserer Website stehen und ähnliches. Aber eigentlich geht es dabei um Schnickschnack, weil den Firmen wie auch uns ist klar, ähm, der Wert daran ist, äh, dass OSM weiter funktioniert. Und ähm, es gäbe in Jahren mit funktionierender State-of-the-Map-Konferenz auch durchaus in äh, fünfstelliger Höhe Überschüsse aus einer State-of-the-Map-Konferenz. Aber ehrlicherweise ist jetzt Covid noch nicht so weit vorbei, dass man sagen kann, ob es in den nächsten Jahren wieder eine zuverlässige Einnahmequelle wird. Denn selbst lange vor Covid ähm, wollen wir die State-of-the-Map auch mal in Regionen der Welt machen zu denen dann so wenig Leute hinfahren, dass es schlicht einfach ein, äh, mit Mühe kein Zuschussgeschäft wird. Da habe ich das einfach mal außen vor gelassen, wenn es darum geht, eine Einschätzung der Stabilität der äh, Finanzen zu bekommen. Und tatsächlich stehen diesen jährlich wiederkehrenden Einnahmen, jährliche Ausgaben gegenüber, neben der äh, Abschreibung der Hardware, damit wir auch rechtzeitig neue Server verkaufen können ist das vor allen Dingen Kosten für die Internetanbindung, in sehr viel geringem Ausmaße Strom und ein dicker Posten ist nochmal Versicherung und das macht insgesamt aus, auch Ausgaben, die etwa in der Größenordnung von 100.000 Euro liegen. Also es ist so, dass wir mit dem, was einnehmen, für den eigentlichen äh, Serverbetrieb gerade so durchkommen. Aber darüber hinaus gibt es einmalige Spenden in durchaus beachtlicher Höhe. Dies 2021 hat hier ein Rekordjahr markiert, Eigentlich unter den Nebenbedingungen, dass wir den größten Teil des Geldes, 220.000 Euro etwa davon, dafür bekommen haben, damit auch Personal zu bezahlen. Während in den Jahren davor gab es durchaus auch mal sehr wenig Geld aus diesen einmaligen Spenden. Es ist also eine stark fluktuierende Summe. Womit es sich eigentlich, ähm, abgesehen von der Zweckbindung, eher nicht so anbietet, damit jetzt feste Stellen aufzubauen, weil man weiß nicht, ob man die Leute durchzahlen kann, wenn man sie irgendwann ziehen lassen müsste oder ob man sie überhaupt wieder eingestellt kriegt. wenn sich also die Frage ausstellt, wie gibt man dieses Geld sinnvoll dann aus? Die, die dahinter sind Microgrants. Das sind einmalig 10 mal 5.000 Euro gewesen, um USM zu verbessern. Das war jetzt erstmal ein Testballon, um von den hohen Überschüssen mal 50.000 Euro auszugeben und zu sehen, ob man dafür ernsthaften Gegenwert bekommt. Wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten von Projekten. Das sind einmal die ähm, Projekte gewesen, die einen örtlichen Bezug haben. Ausstattung, Veranstaltungen, Sondersoftware, Mapping-Partys, ähm, Werbeflyer. Die Kreativität der ähm, Interessenten war da durchaus groß. Aber auch Softwareprojekte und zwar hier geht es nur um Software von globalem Interesse. Software, die ähm, spezielle Daten aus speziellen Formaten abgleicht oder importiert, ähm, wäre eher ein örtliches Projekt. Nun, die Software von globalem Interesse hat gut funktioniert, aber sie braucht eine völlig andere Betreuung als die örtlichen Projekte. Weswegen es den ausdrücklichen Grund gab von dem microgrants komitee als Ergebnis, das soll eine andere Working Group machen. Und damit ist es genau die Aufgabe der Engineering Working Group. Das, ähm, ehrenamtlichen äh, Mitgliedern möglichst unabhängig vom OSM-Vorstand. Das klappt momentan noch nicht so gut. Wir haben von den fünf aktiven Mitgliedern äh, sind, gehören zwei dem OSM-Vorstand an. Sie schreibt kleine Softwareprojekte aus. Äh, ich verwende den Begriff kleine, weil wir ein jährliches Budget von 50.000 Euro anstreben. Sie führt auch weiterhin die Aufgabe fort, die Entwicklung von OSM-Software zu koordinieren. Es ist halt mengenmäßig unbedeutend. In den so drei bis sechs Monaten, je nachdem, was man als Beginn zählt, haben wir so, in, je nachdem, wie man die Anfragen zählt, etwa eine Anfrage nach Koordination von Software bekommen. Es gibt einen relativ großen Block noch, das ist die Google Summer of Code. Da sponsert Google Studenten die Arbeit an Open-Source-Projekten, um diese Studenten an Open-Source heranzuführen. Und das machen die bisherigen Betreuer, die formal nicht der Engineering Working Group angehören, aber sehr gut, weswegen es keine Pläne gibt, das zu ändern. Ja, Wie kommt denn die Engineering Working Group zu ihren Mitgliedern? Im Februar 2021 gab es eine E-Mail vom Vorsitzenden der Operations Working Group an alle, die sich mal auf Mailinglisten oder sonst wo zur alten Engineering Working Group geäußert haben. Und da gab es dann ein bisschen hin und her, bis die Leute tatsächlich zusammen waren, die motiviert waren, so dass es erst im November 2021 die tatsächliche Gründung durch die dann Interessenten gab und einen zweiten Aufruf zur Mitarbeit im OSMF-Blog und in der Wochennotiz, damit auch wirklich jeder mitkriegt, dass die Working Group jetzt äh, gerade offen steht. Wir haben dann auch fast alle weiteren Interessenten aufgenommen. Ich sage fast, weil ähm, an, bei einer Person gab es starke Zweifel daran, ob sie von ihrer Persönlichkeit her zuverlässig ist. Und bei einer anderen war es so, dass... Ähm, dass sie einfach überhaupt keine, nahezu keine Übererfahrung mit äh, OSM hatte, irgendwie einen Edit in ihrer ganzen Mapper-Karriere gemacht, an eine Adresse einzutragen oder Ähnliches, sodass sie in der Summe dann auf äh, derzeit zwar eine relativ gute Mitgliederliste kommen, aber nur fünf davon sind aktiv, die anderen sind leider wieder inaktiv. Ist eigentlich zu wenig, aber gut, das hat versucht, eine Working Group aufzubauen. So, unser Anspruch wäre es, zum Beispiel jetzt mal bei den OpenStreetMap-Website Issues abzubauen. Von den 460, die gerade offen sind auf GitHub, sind etwas über 400 schon mehr als ein Jahr alt. Es gibt noch mehr Repositories, aber es macht klar, dass das Problem auch eher eines ist zu priorisieren und das Sinnvollere auszusuchen, als überhaupt Ideen zu haben. Das tun wir durchaus, indem wir die anderen Working Groups fragen. Also gerade die Data Working Group hätte allen recht dazu. Die Arbeit ist anstrengend genug, sich da mehr Hilfe in Form von besseren Software-Tools anzufordern. Es steht auch noch die Umsetzung von Teilen der DSVGO an und ab und zu gibt es auch immer wieder den Wunsch, ob man nicht eigentlich mal so langsam auf Vektorteils umsteigen könnte, wo der aktuellen Stand der Technik eher hinterherhängen und auch die Ideen zu einem besseren Datenmodell, denn auch da ist es so, dass osm so umständlich ist, dass man auch durchaus um den Faktor 4 bis 10 weniger Rechenleistung brauchen könnte, um im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie heute zu erzählen. So, Probleme. Warum kann man nicht einfach sagen mit, okay, dann kaufen wir die Software ein bzw. schreiben sie aus? Naja, die Ergebnisse mit den Studenten beim Google Summer of Code sind eher durchwachsen. Mit der Ausschreibung haben wir jetzt überhaupt keine Erfahrung. Schwierig ist auch die Abgrenzung zu freiwilligen Arbeit, komme ich gleich nochmal zu. Und es hat gerade zu DSVGO eine Ausschreibung gegeben, auch in mehreren Anläufen von OSM Board, bei dem einfach nichts rausgekommen ist. Es hat sich da keinem Bewerber gegeben. Meine starke Vermutung, es liegt daran, dass Ruby on Rails mittlerweile sehr, das Framework für openstreetmap website mittlerweile sehr aus der Mode gekommen ist. Unser Ansatz ist da, möglichst alle Schritte öffentlich zu machen, gerade auch um die Koordination mit den Freiwilligen sicherzustellen. Das Einzige, was wir jetzt nie öffentlich machen wollen, ist den verriss untaugliche Angebote, weil es hilft einfach keinem wenn sich herausstellt, dass man einen Bieter wegen der Qualität einfach gar nicht haben will, dann werden wir es ihm sicherlich eher nahelegen, äh, wir sicherlich eher liegen, das Gebot zurückzuziehen. Wir haben öffentliche Meetings von einer Stunde Dauer im zwei wochen -Takt. Das hat sich auch gut bewährt und ähm, taktet allerdings auch die Aktivität, weil über die Beschlüsse dort die Vorbereitung der nächsten Sitzung hinaus äh, passiert realistischerweise nicht so viel. Wir haben unseren Papierkram, damit es auch eigentlich mal vorangeht, so wie die Ausschreibungsbedingungen, Regeln und äh, die Bewertungskriterien. wir nicht, aber ähm, die Regeln uns vom, möglichst vom Microgrants-Framework abgeschaut, damit wir auch wirklich vorankommen. Und wir wollen zuerst kleine Projekte auswählen, damit wir erstmal rauskriegen, ob unser Prozess der Ausschreibung überhaupt funktioniert. Und das erstes Ergebnis, die von der EWG ausgewählten kleinen Projekte sind doch laufend von Freiwilligen umgesetzt worden. User können sich bald selbst löschen. Eine andere Aufgabe war, dass Moderatoren Kommentare zu Nodes entfernen können. Diese Dinge sind einfach implementiert worden, bevor wir überhaupt in die Nähe der Ausschreibung gekommen sind. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil auch für die Dinge, die diese Dinge sind ja alle lange vorher liegen geblieben. Und auch dafür gibt es also anscheinend Freiwillige. Das heißt, wir stehen jetzt nun wieder andersherum vor dem Problem dass wir neue, leicht umsetzbare Ideen finden müssen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, Geld auszugeben. Vertragsbedingungen und Bewertungskriterien für die Ausschreibung jetzt fertig. Wir haben die, äh, wir haben von Jochen Topf eine Vorstudie zu Datenmodelländerungen äh, bekommen, ein Angebot, das haben wir auch gebilligt, damit wir endlich auch mal was beschließen. Und äh, noch nicht fertig haben wir damit die Pipeline. Äh, Ideen sammeln wir gerade kräftig. Äh, Ausschreibungen könnten wir zwar machen, aber wir haben keine Idee, die ausschreibungsreif ist. Dazu müssen wir eben erst kommen und Umsetzungsbetreuung wird dann erst anfangen, wenn tatsächlich Jochens Vorhaben beginnt und dann müssen wir eben sehen, dass wir die Teile der Pipeline alle gleichermaßen gefüllt bekommen. Daher mein Appell, unser Appell an äh, alle Zuhörer, wenn es Ideen für fehlende Software gibt, bitte an uns, äh, gerne auch sofort. Und wir werden zwar nicht alles davon umsetzen können, aber ähm, es liefert uns einen Überblick darüber, was die Leute wirklich brauchen und haben wollen. Nehmt auch gerne an Sitzungen teil, denn dafür sind sie öffentlich. Und bewerbt euch auch gerne als Working Group-Mitglieder, denn wir können mehr Mitglieder gebrauchen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Roland, ganz vielen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Ähm ich sehe tatsächlich noch keine Fragen, aber aus dem Chat sehe ich, dass, die, ähm, dass der Ausblick auf das neue Datenmodell ähm, großes Interesse her, ähm, findet. Roland, kannst du etwas sagen, ähm, was denn so die nächsten Aktiv die konkreten Aktivitäten sind im Hinblick auf äh, die Verbesserung oder Veränderung des Datenmodells bei OpenStreetMap? Also der Kontext von der ganzen Angelegenheit ist ein, ähm, oder ja, ist ein ähm, Vortrag auf das Date of the Map 2018 von Jochen Topf. Das sollte man als Hintergrund sich angeschaut haben. Und, ähm, der, oder ja, genau, um, um eine Idee zu kriegen, worum es eigentlich geht, sehr kurz gesagt, äh, man möchte die IDs von Notes wegkriegen, weil die ungefähr 50 des Datenspeicherplatzes und ungefähr 80 bis 90 Prozent der Rechenleistung verschlingen gegenüber einem Modell was eher an klassische Geometrien ähm, erinnert, wo die Wege Koordinaten haben und wo man die Topologie dann anders mit deutlich weniger Daten speichert. Und ähm, die, ähm, was jetzt die EWG konkret gemacht hat, auch ehrlich gesagt, hauptsächlich im Gesichtspunkt, damit man mal überhaupt mal äh, sieht, ob man in der Lage ist, Aufträge zu vergeben, weil all diese Prozesse muss man auch erstmal mal üben, ist an Jochen Topf äh, eine Vorstudie zu vergeben wo er einfach mal listen soll, welche ähm, Software da ähm, geändert werden müsste und ähm, wo oder für welche Schritte tatsächlich dann auch Gewinne zu erwarten sind und wie ein Zeitplan aussieht. Und das ist jetzt eher so gedacht darüber, dass das über den Sommer fertig wird. Wir haben 10.000 Euro dafür angesetzt. Das ist ein eigentlicher Arbeitszeitraum von drei Monaten, aber wir haben jetzt nicht gesagt, mit er muss jetzt am 1. April anfangen, das abzuarbeiten. Also ich denke, da werden wir zum Herbst hin dann mal etwas konkretere Pläne hoffentlich raussehen, was lohnende Schritte sind und was nicht lohnen, oder ja, was lohnende Schritte sind und was realistische Zeitpläne sind und wo überall ähm, Arbeiten zu erwarten sind. Ja, vielen Dank. Die nächste. Es gibt noch eine Frage und zwar ähm, ist ein Umstieg auf Vektorteils konkret geplant? Das ist ja ein Thema, was schon lange in der Community äh, läuft. Die EWG hat dazu derzeit exakt null Aktivitäten, weil wir auch null Anknüpfungspunkte haben. Wenn jemand um die Ecke kommt mit einem äh, Vorschlag als Mitglied dafür Lobbying macht oder wie auch immer, wird das wahrscheinlich funktionieren. Wir haben eben von uns aus gesagt, mit ähm, der Leidensdruck ist dann nicht in einer Weise da, wie das eben ist mit den Restarbeiten für die OSM-Website, wo man sagt, mit, man will den Arbeitsgruppen, vor allem der DWG, aber auch der MWG und der CWG, das Leben soweit vereinfachen, dass da die äh, Freiwilligen mit der Website ähm, besser arbeiten können. Und daher, nein, da gibt es gerade nichts Konkretes, da müssten wir äh, mehr Leute in der EWG für kriegen. Also da Freiwillige gerne zu den Sitzungen oder sonst wie Kontakt aufnehmen. Eigentlich jede Form von Aktivität hilft da. Okay. Ähm, eine Frage, ähm, wo finde ich die öffentlichen Meetings, um teilzunehmen? Äh, ich muss mal gucken, wahrscheinlich ist das einfachste, wenn ich einen Link in den Chat werfe. Das ist, äh, jetzt habe ich mangels Datenverbindung genau diese Seiten auch das mit zu gemacht. Idee. Das sollte aber nicht zu lange dauern. So, klop Und ist es ist noch Foundation eine... Sprich, ja. kann ich, ich kann das parallel beantworten. Eine Frage, ähm, wie könnte das neue Datenmodell aussehen? Gibt es einen Entwurf? Ja, wie gesagt, ich würde auf den Vortrag verweisen, ähm, sollte sich da auch nicht zu sehr darauf festbeißen, weil das ist das Sprechen eher bei Horizont von fünf Jahren. Und eigentlich ging es eher darum, aus den Dutzenden Ideen, die da so rumspuken, sich auf die, wesentliche, also die zwei wesentlichen interessanten Ideen sind, die IDs von den Nodes wegzubekommen, weil das ist die Datenmenge halbiert und, oh Gott, falsche Fenster auf. So, ja, wir haben das falsche Fenster auf. Entschuldigung. Da, jetzt besser. Die Idee ist einerseits, die ähm, IDs von den Nodes wegzubekommen, weil das die Datenmenge halbiert und andererseits bei den Areas eine etwas robustere Lösung zu haben als das heutige Mix aus Text, Multipolygonen, Relationen und so weiter. Das sind die beiden einzigen interessanten Änderungen. Das sind ja tiefgreifende Aussichten. Ja, ich so sehe... wenn du was anmerken kannst zu den Operations, das ist mir bekannt, wollen wir auch unterstützen, aber es ergibt natürlich jetzt nichts, wenn wir keinen Sinn, wenn wir jetzt da schreien, hier, hier, hier, sondern es ist eher so, wenn wir jetzt jemanden haben, der bei uns sagen würde, mit der möchte das unbedingt begleiten, dann wird die EWG halt da die, o, die OWG unterstützen und oder um, die OWG mit Implementierung versorgen, aber ähm, es gehört auch und das gehört auch ein Gewinn dazu, wenn die Arbeitsgruppen sich nicht unnötig in die Quere kommen, sondern jeder lieber seine Sache richtig macht. Okay. Roland, Gut, dann, danke hätte ich, ja. Ja. dann hätte okay. ich noch eine Anmerkung an den Tobias äh, mit der Zusammenarbeit. Ja, sehr gerne. Wir müssen diese Ausschreibung ans Funktionieren kriegen. Und äh, ehrlich gesagt, aktuell versteht in der OSMF... Also sprich, EWG plus Vorstand, versteht eigentlich niemand, warum diese Ausschreibung wirklich gescheitert ist. Also in dem Sinne von mit, wir müssten die folgende geänderte Ausschreibung wieder neu veröffentlichen, damit jemand auch ein sinnvolles Gebot drauf abgibt. Also von daher ja gerne, weil diese Arbeiten müssen alle noch gemacht werden. Ja Roland, dann danke ich dir ganz herzlich für deinen Vortrag und für die interessanten ähm, Antworten auf die Fragen.